Ja, Joomla, überraschenderweise auch ein Content-Management-System, wer hätte es vermutet. Ähm, ist ja, wahrscheinlich eines der älteren Systeme, hat relativ alte Wurzeln, ist äh, eine Abspaltung des Vorgängersystems Mambo. Ähm, hatte dann historische, politische, persönliche, was auch immer für Gründe, dass man gesagt hat, man spaltet sich ab. Ähm, nette Anekdote, aber nicht für hier. Ähm, Joomla spaltet sich, anders als Systeme, die ganz viel im Frontend arbeiten, äh, prinzipiell in zwei Bereiche, in denen man arbeitet. Das eine ähm, ist das sogenannte Frontend, also die eigentliche Seite, das, was der Benutzer sieht. Und es gibt einen separaten Administrationsbereich. Grundsätzlich geht es bei der ganzen Geschichte natürlich um Bearbeitung von Inhalten. Ne? Sonst ist die ganze Seite relativ witzlos. Ähm, Inhaltsverwaltung läuft dabei... Bei Joomla im Speziellen über ein großes, großes, großes Eingabefeld mit dem Editor. Ähm, der Editor selber, oh, den haben wahrscheinlich so jedes zweite CMS mindestens, wahrscheinlich sogar jedes. Ähm, Grundprinzip ist immer dasselbe: man schreibt den Text und formatiert ihn mit den üblichen Buttons, die man aus Word kennt. Das Schöne daran ist natürlich, dass deshalb auch Redakteure ohne speziell HTML oder CSS oder Internetkenntnisse sich dementsprechend die Sachen selber zusammenbauen können. Bestehender Inhalt, wenn ich den bearbeite, sieht der dann zum Beispiel so aus. Mit einer entsprechenden Liste, Überschriften, ganz normalen Texten, wo ich meinen Spaß dazu schreiben kann. Und. Hier kommt ein neuer Absatz. Das speichere. Und wenn ich jetzt die entsprechende Seite wüsste, wo das auftaucht. Oh, Kacke. Nee. Nee. Da! Da ist er. Gerade eingegeben, ganz normal über den Browser und schon auf der Seite verfügbar. Eigentlich ein relativ simples Prinzip an dieser Stelle. Die Verwaltung der Menüs, die hier oben sind, läuft dann über einen separaten Bereich und ähm, ich mache später auf meiner eigentlichen Seite dann so eine Art Verknüpfung zwischen dem eigentlichen Menüpunkt und dem Beitrag, den ich jeweils anlegen will. Da unterscheidet sich Joomla so ein Stück weit von anderen Systemen, zum Beispiel äh, Contao oder Typo 3 die mit einem festen Seitenbaum arbeiten. Das heißt, da ist Menüstruktur und Inhaltsstruktur miteinander identisch. Joomla splittet das an der Stelle. Ähm, der eigentlich wirklich spannende Teil von Joomla kommt aber erst dann ins Spiel, wenn es um die Erweiterungen geht, die es gibt. Ähm, Joomla kennt da zwei verschiedene Typen von Erweiterungen. Das eine sind die sogenannten Komponenten. Das sind ja, relativ große Anwendungsgeschichten, also von der Fotogalerie über den Shop ähm, bis hin zu, was haben wir hier noch, ähm, äh, Erweiterungen zur Verwaltung von Werbeanzeigen, ähm, Backup-Lösungen, Newsletter-Geschichten. Alles, wo man denkt, das ist, ein, das ist ein verhältnismäßig großes Paket an Code. Dazu kommen dann die kleineren Arten von Erweiterungen, die Joomla kennt, die Module. Das sind... Kleinere Blöcke, die man zusätzlich zu so einem großen Programm auf jeder Seite darstellen kann. Das hier ist zum Beispiel das Menümodul, es gibt ein Slideshow-Modul, es gibt hier unten ein Modul, um diese Copyright-Notes hier unten anzuzeigen. Und so kann ich mir im Prinzip aus meiner Komponente, dem Hauptteil, den ich gerade anzeige, und beliebig vielen Modulen meine Seite zusammenstrukturieren. Wie die dann später aussieht, wird gesteuert über die sogenannten Templates. Das sind ähm, bei Joomla die Erweiterungen, die für das Design zuständig sind. Prinzipiell, wenn man so ein Template selber schreiben wollte, braucht man eigentlich nur ha äh, Kenntnisse in HTML und CSS und keine besonderen PHP-Kenntnisse oder ähnliche Programmiersprachen, weil Joomla mit einer sehr einfachen Art von Platzhaltern arbeitet, die man einfach einfügt. Zum Beispiel ähm, sowas hier. Das wäre der Platz halt dafür. Zeige mir an dieser Stelle meines HTML-Dokuments die Komponente an. Also den Haupttext, die Galerie, den Shop, was auch immer. Und ich habe einmal so eine Template-Datei und das CMS stellt mir dann aus den verschiedenen Sachen, die ich mir da zusammengeklickt habe, die fertige Seite zusammen. Wenn man jetzt sagt, Boah, Template selber schreiben, HTML, CSS, bin ich nicht so der Überflieger drin, ist auch das nicht so wild, ähm, weil es eine wirkliche Unzahl an fertigen Templates gibt für jeden Geschmack. Ich habe keine Zahl zur Hand, doch habe ich 4858 Templates, die allein frei verfügbar sind, also ohne Bezahlung. Dazu kommen wahrscheinlich nochmal irgendwie 600 oder 700 kommerzielle. Da ist wahrscheinlich vom äh, Bestatter-Template über den Videospiel-Clan bis hin zur Unternehmensseite so ziemlich alles mit dabei, was nicht bei, äh, bei drei auf den Bäumen ist. Und genau das gleiche Prinzip gilt auch bei den anderen Erweiterungen. Die lassen sich mit einem Klick nachinstallieren. Aus einem zentralen Verzeichnis mit aktuell 6021 Erweiterungen, wo auch da die Vielfalt relativ groß ist, muss man schon sagen. Wenn ich jetzt mal sagen wollte, ich brauche unbedingt eine Formularerweiterung, um so ein Kontaktformular zu bauen, lädt man sich das von der Downloadseite runter auf den eigenen Rechner und lädt es dann über den integrierten Erweiterungsmanager wieder auf der Seite hoch und dann ist es installiert und ich kann anfangen mit der Erweiterung jetzt mein Formular zusammenzustellen ist also grundsätzlich von der Bedienung her, behaupte ich jetzt mal, ein relativ simples CMS. Man muss sich in das ein oder andere Detail ein bisschen reindenken, aber im Grunde genommen kann man mit Joomla verhältnismäßig komplexe Seiten ohne tiefergehende Kenntnisse bauen. Und das ist gleichzeitig auch der Reiz. Joomla ist jetzt nur so mäßig gut geeignet für, für wirklich große Enterprise-Seiten. Der Konzern von nebenan, der dann sagt, ich möchte sowas abbilden wie... Ja, das nennt sich dann in der Fachsprache ein Workflow, also die Sekretärin soll irgendwas schreiben, hat der Chef gesagt, dann schreibt ihr das, weil, sie aber der weil er aber der Sekretärin nicht vertraut, darf sie das nicht selber veröffentlichen, sondern der Chef muss gegenlesen und sein Chef auch nochmal. Das geht zwar mit Joomla ansatzweise, aber nicht mit dem nötigen Automatismus. Das sind dann Sachen, da sind andere Systeme von Haus aus stärker. Joomla spielt da tatsächlich so in diesem Mittelklasse-Segment. Ähm, es ist relativ weit verbreitet, auch das relativ coole Geschichte in Deutschland. Im offiziellen Userforum sind es glaube ich 160.000 registrierte Benutzer und weltweit im offiziellen Forum sind wir aktuell glaube ich bei 650.000. Also eine richtig große Hütte, so alles in allem, 30 Millionen Downloads von der aktuellen Version. Und man hat mal so grob überschlagen, dass knapp 3% aller Websites weltweit mit Joomla laufen. Das klingt jetzt nicht nach sonderlich viel. Wenn man aber weiß, dass 75% aller Internetseiten noch ganz ohne CMS laufen, verdreifacht sich der Anteil plötzlich. Und dann sind wir bei fast 10% aller CMS-Seiten, die unter Joomla laufen. Glaube ich zumindest. Mathe ist nicht so bei mir. Genau, das ist der Reiz an Joomla. Relativ wenig Kenntnisse, relativ coole Ergebnisse.